Momo ist ein sehr interessantes philosophisches Märchen über die Zeit. Die grauen Herren zwingen die Menschen dazu, die Zeit zu sparen. Daraufhin arbeiten sie sehr hektisch, sie beuten sich selbst gleichsam aus. Die grauen Herren existieren von dieser ausgebeuteten, geraubten Zeit. Menschen leben zwar im Bewusstsein, die Zeit zu sparen. In Wirklichkeit verlieren sie die Zeit. Momo tritt nun als Retterin der Zeit auf. Einmal wandert Momo durch eine seltsame Stadt. Dort kommt sie umso schneller vorwärts. Je langsamer sie geht, sie muss sogar rückwärts gehen, um über die Niemalsgasse in das Nirgendhaus des Meisters Hora zu gelangen, der die Wahrheit der Zeit kennt. Momo wird in eine ganz andere Zeit eingeweiht. Sie hört gerne zu. Allein durch reines Zuhören kann sie die Streite schlichten. Diese Zeit, die sie den anderen gibt, ist eine ganz andere Zeit. Sie ist eine Gabe, die ich dem anderen gebe. Und Momo spielt gerne mit den Kindern. Sie erfindet fantastische Spiele. Diese Spielzeit, diese Zeit des Spiels, ist auch eine ganz andere Zeit als die Arbeitszeit, die man ausbeuten kann. Allein die Zeit des Anderen als Gabe und die Zeit des Spiels können die Menschen retten aus der Zeitkrise, in der die Zeit selbst zur Arbeitszeit geworden ist. Sie ist die rettende Zeitblume, wie es im Märchen heißt. Nach ihrer Erlösung haben die Menschen plötzlich wieder Zeit zu plaudern und zu spielen.